Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Janik. Ich beantworte heute einige Fragen von euch. Phoenix schreibt: Wie waren Sie in der Schule? Ich war eine gute Schülerin. Ich ging auch sehr gerne in die Schule. Bis auf die Rechenstunden. Da hatten wir erstens einen furchtbar strengen Lehrer und ich dachte immer, ich könnte nicht gut rechnen. Wenn wir Schularbeiten schrieben im Rechnen, hatte ich eine gute Freundin, die saß zwei Bänke hinter mir, und die gab mir immer von Hand zu Hand die, äh, die Ergebnisse heraus. So hatte ich doch immer eine gute Arbeit. Und für sie machte ich immer die Aufsätze. Ich war sehr, sehr gut im Aufsatz und sie konnte einfach keinen Aufsatz schreiben. Das ging wunderbar, es ist nie was passiert, wir wurden nicht entdeckt. Die Schule war schön, bis dann der Krieg kam und die Bombennächte und Tage, da saßen wir mehr im Bunker als in der Schule. Leider. So, das war deine Frage, Phoenix. Jetzt kommt Jeejo Minecraft. Wie lange machst du schon YouTube, liebe Marmeladenoma? Etwa sieben Monate. Und mache es sehr, sehr gerne. Und Janik auch sehr gerne. Jetzt kommt ein Divius TV. Hallo, ich hätte eine Frage. Waren Sie mal in Monaco? Nein, in Monaco war ich noch nie. Noel, warum lesen Sie immer von einem Papier? Und wann zeigen sie Janik? Ich, le ich schreibe mir immer alles auf, weil man im Alter vergesslich wird. Ich will keine Fehler machen, will euch klar und deutlich alles sagen und deshalb schreibe ich alles auf. Ich schreibe mir auch morgens immer auf, was ich am den Tag über zu tun habe, so vergesse ich nichts. Und Janik will sich nicht sehen lassen. Ich kann ihn nicht zwingen. Tut mir leid, Noelle. Nexo, so. haben Sie noch vor 100 zu werden? <lacht> ich würde sehr gerne 100 werden, wenn ich in diesem jetzigen Zustand bleiben könnte. Aber das wird wohl nicht der Fall sein. Aber solange ich in dem Zustand jetzt bin, der auch nicht immer ganz ideal ist, leider, lebe ich sehr sehr gerne. Das war nix auch. So, das war's für heute. Das nächste Mal kommen neue Antworten. Wir sagen euch Ade, eure Marmeladen, Oma und Janik.